Ihr Lieben, einen wunderschönen wunder guten Abend wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend aus dem Saarland nach Paris. <lacht> Hallo lieber Martin, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst, heute Abend. <lacht> Hallo, danke, dass ich da sein darf, liebe Irmgard. Guten Abend an alle, die zuschauen. Ihr Lieben, einen wunderschönen wunder guten Abend an auch an euch und Schickt uns doch gerne mal Daumen hoch oder Herzlein oder schreibt uns ein Ja ins Kommentarfeld, damit wir auch wissen, dass wir gut zu sehen und zu hören bin, sind. Es gibt ja immer ein bisschen eine Verzögerung äh, bei der Übertragung auf Facebook, deshalb ich aktualisiere mal die Seite hier. Schreibt uns doch auch gerne mal rein, ich habe ja eben gesagt, aus dem Saarland nach Paris hier in Facebook rein, äh, wo ihr herkommt, von wo ihr zugeschaltet seid. Weil in der Richtung ist das ja schon ähm, immer ganz spannend und so ein Segen, was man heute im Internet alles machen kann und dank Facebook eben auch Menschen erreichen kann. Die Evelyn ist schon mit dabei, die Irmgard ist mit dabei, die Hilke ist mit dabei. Sehr, sehr schön. Die Margit ist mit dabei. Ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. So schön, dass ihr dabei seid. Ja. Funktioniert alles bestens mit der Übertragung. Sehr, sehr schön. Heute Abend geht es um dieses spannende Thema. Raus aus dem Burnout, rein in die Lebensfreude, rein ins Herzensbusiness. Und wir werden darüber sprechen, Martin wird aus dem Nähkästchen plaudern, wie er sich inzwischen zu einem glücklichen, strahlenden Familienpapa zum Strahlemann entwickelt hat, kann man sagen. Ne? Glücklicher und aufmerksamer ist und viel, viel positiver durchs Leben geht und Martin, was mich an dir so begeistert, ist, dass du wirklich einen absolut unerschütterlichen Glauben an dich selbst erweckt hast. Sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Dann starten wir mal, lieber Martin. Und ja. lass uns mal ganz am Anfang starten. Wie bist du überhaupt auf mich aufmerksam geworden? Weißt du das noch? Ja, ist schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich noch so ganz vage dran erinnern. Ähm, es war, ja, es war, wann war es? Es war Mitte letzten Jahres. Mhm. Da hatte ich, ähm, so, hat, war ich bei einem Online-Seminar, habe ich teilgenommen und ähm, da warst du auch, glaube ich, auch dabei, mit, zusammen mit der, mit deiner Partner oder mit deinem Kollegen äh, Dr. Gonzer, in dem, der Zahnärztin mhm. und. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, schon mal so einen Austausch gehabt äh, in Sachen selbstgemachte Zahnpasta oder irgendwie sowas. Weil ich eben auch dann schon in diese Naturheilkunde oder in die nat natürliche äh, Phase gekommen bin, ähm, aufgrund meines, meiner Beschwerden, in Sachen ähm, ja, Depressionen und äh, ein bisschen so mentales Tief. Und, und, und über eben diese, diese ja meinen mein Wunsch oder mein, mein, mein Drang, da irgendwie mich selbst zu.. Zu heilen, dann habe ich eben versucht, ähm, andere Wege einzuschlagen als die, die schulmedizinischen. Und ja, dann hattest du meine E-Mail-Adresse und irgendwann kam dann die Einladung zum Erstgespräch und das verlief äh, soweit positiv, dass ich mir gesagt habe: ähm, Versuchen wir es mal. Mhm. Ja, sehr schön. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Deine kleine Tochter war zeitweise auch im Gespräch noch mit dabei. Ne? Ja. Genau. Und hat noch gelauscht. Und wie ging es dir damals, Martin? Dein Körper hat ja ja schon nicht nur über die Zähne, sondern auch andere körperliche Symptome geschickt und wollte dich da wachrütteln. Hey, lieber Martin, du bist auf dem Holzweg. <lacht> Ändere doch da ein bisschen was in deinem Leben. Und du hast mir auch gesagt, du hast immer so eine innere Leere in dir gespürt, so einen inneren Unfrieden. Da hat schon lange längere Zeiten dir was rumort. Ja, auf jeden Fall. Und zwar eigentlich schon seit Jahren. Das, was ich immer dachte, dass es einfach nur aufgrund von Schlafmangel kommt, ähm, mag auch daran gelegen haben. Aber es war einfach so, dass ich keine, keine Ahnung hatte, wo was die Symptome, was sie bedeuten und wo sie herkommen, weil mir kein Arzt eben gesagt oder gesagt hat, was, was sagen konnte, was, an was es liegt. Mhm. Mhm. Die, die Ergebnisse waren eigentlich immer gut und, mhm. Ähm, ja, und, und mein Job war seit einer Zeit lang nicht mehr der, den ich mal früher hatte oder den ich doch relativ gern gemocht hatte, weil es dann irgendwie, dann wurde ich äh, in eine höhere Position befördert, äh, dem ich dann, mich dann doch nicht so wohl gefühlt habe. Mhm. Und, und das Aufstehen wurde jeden Tag eigentlich schwieriger, auch teilweise verbunden mit, mit, äh, ja, mit, mit Krämpfen und wie gesagt, der Schlafmangel, die Schlafstörungen, die, die gab es über längere Zeit lang, da hatte ich auch, Angstzustände, dass ich einfach mal, äh, ja, einfach mal mein Herz äh, angefangen hatte äh, zu hämmern und, und, mhm. und, ich, und ich keinen Ausweg mehr wusste, außer irgendwie irgendwelche Beruhigungsmittel zu nehmen, die ich zwar mhm. nur mal kurzzeitig versucht habe, aber es war einfach irgendwie so, eine, ja, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Stau von, von allen möglichen Negativen, ähm, dass ich, das ich über die Zeit lang, über viele Jahre oder längere Monate zum Beispiel angesammelt hat, ähm, aus persönlicher, aber auch aus, aus beruflicher Sicht, dann sind, ist mein, mein Opa ist dann noch ge gestorben, 2015, Mitte 2015, mit der ich so mein, mein Hauptansprechpartner war in Sachen ähm, ja, mentalen äh, Problemen und es war so mehr so mein, mein, mein Seelenverwandter, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Und, und wenn die Bezug, Bezugsperson dann gefehlt hat, das war dann doch ein ziemlicher Schlag. Mhm. ob da auch nicht irgendwie durch jemanden ersetzt werden, sei es von Freundeskreisseite oder auch von der Familie. Mhm. So ging das halt das ganze dann weg ab und, und irgendwann war der Zeitpunkt dann da, wo ich gesagt habe, es geht halt nicht weiter. Aber ich, weil ich eben doch einen großen Dickschädel habe und um mich dann auch von anderen Leuten sagen hat lassen, ja, es muss einfach weitergehen. Du, du, du musst da jetzt da durch und und es geht schon wieder anders. Aber ich habe mir dann auch keine Zeit gelassen, mir an mich reinzuhören und zu sagen, jetzt stopp. Ey, muss ich was ändern aus beruflicher Sicht? Äh, Haben mich doch dann irgendwie, habe ich mich dann irgendwie überwältigen lassen von, von, den, von den vielen Vorteilen, auch vom finanziellen her, da weiterzumachen, wo ich war, obwohl es mir eigentlich nicht gut getan hat. Mhm. Und, mhm. und ich hatte eben, ja, ich hatte alles von Sodbrennen bis äh, starke äh, Seh Seh Sehprobleme und äh, ich war einfach immer müde und hatte keine Energie. Ich, ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten und ähm, es lief einfach alles irgendwie bergab. Mhm. Mhm. Ähm, und, und so weit, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr im, im Job irgendwie ja, performen oder meine Leistung bringen konnte, die von mir erwartet wurde. Mhm. Und, und dann haben aufgrund auch einer Umstrukturierung haben sie dann festgestellt, dass ich doch gar nicht mehr geeignet bin für meine Position und haben mich dann wollten mich dann degradieren, aber dann, dann war es so weit, dass ich dass ich einfach körperlich nicht mehr konnte und habe mich dann krank schreiben lassen und dann nach ein paar Monaten später habe haben ich mich dann mit meinem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass wir, sich dass wir unsere, unsere Wege trennen. Mhm, und, und um diese Zeit dann zu überbrücken und auch die eben die dem, dem ganzen schulmedizinischen irgendwie entgegenzuwirken oder dem ganzen, das Ganze zu unterstützen, habe ich dann eben jemanden gesucht, der der mich mal an die Hand nimmt und, und mich da, da wieder rausholt aus dem Loch. Mhm. Und und jetzt und, und, und auch eben diese, ja, dieses, diese seelische Wunde, die sich da, oder eigentlich mehr, das ist keine, keine Wunde, kann man nicht sagen, sondern eher so eine Art äh, Graben, der sich da aufgemacht hat, den zu, den ja. zu, zu, zu schließen oder, oder zumindest zu überbrücken. Ja, ja, ja. ja du warst wie, wie viele ja auch in so dieser klassischen Falle drin, der Familie gerecht zu werden, deinem Job gerecht zu werden und gleichzeitig zu spüren, das ist alles eigentlich gar nicht mehr so mein Ding. Aber man weiß ja dann keinen Ausweg. Man hat uns ja nicht beigebracht, auf unser Herz zu lauschen. Die Seele fängt dann an, Signale zu schicken, wie das bei dir ja der Fall war, wie das bei mir ja früher auch zu Hauf der Fall war mit, mit Disharmonien und Krankheitssymptomen. Und dann denkt man, irgendwas läuft hier schief, aber wie kann ich das ändern? Ne? Und das war so der Zeitpunkt, wo du zu mir gekommen bist. Und wir da die erste Zeit mental ganz viel gearbeitet haben. Ne? Dass du dich da von vielen Dingen einfach mal befreien konntest. Du hast ja eben gesagt, du bist ja schon eine Weile hier auch bei mir äh, Programm und ich glaube, das ist ja auch entgegengekommen, dass wir da nicht einen Zeitrahmen gesetzt haben. In sechs Monaten musste du durch sein auf Biegen und brechen, sondern dass wir genau in deinen Schritten, in deinem Tempo jetzt hier vorgegangen sind und ja auch noch weiter vorgehen. Ja, genau. Also es war eine, war eine riesen Baustelle. <lacht> und äh, oder ja, ist es teilweise auch noch, weil, weil man darf ja immer wieder mal zurückkommen an die, oder zurückkehren an die, an, die, an das Fundament und. Ich glaube, das, das, das Hegen, und, Hegen und Pflegen von, von meinem seelischen zu Zustand ist ja, glaube ich, was Wichtiges, was, man ständig, was, ich, was ich ständig mache, auch mit gewissen Routinen, die ich die mhm. nicht mehr gelernt habe mittlerweile. Ähm, und, und eben auf, auf den Körper zu hören und wenn es halt mal nicht so läuft oder wenn ich mal nicht in der Stimmung bin und in der, in der, in der körperlichen Verfassung, dass ich mir dann auch eine Auszeit gönne und dann eben wieder gestärkt aus dieser, aus dieser Kraft und Energie raus dann... Weiterarbeite. Und yeah. das, ist, das ist auf jeden Fall, was was mir sehr entgegenkommt. Ähm, ja, und wie gesagt, die, die, die Baustelle war groß. Ich habe das eben über Jahre lang verlernt, auf mich zu hören oder auf mein Herz zu hören und auf mein Bauchgefühl und, und da wieder hinzukommen aus diesem maschinellen, maschinellen Dasein, in mehr in, in menschliches und, mhm. und äh, fr fröhliches. Ähm, Tag für Tag leben und rauskommen aus dem, Plan, was, aus dem Planen und, und vorprogrammieren, was auch Teil von meinem Job war. Das, das, ja. war, doch, das war doch ein großer, ein großer Aufwand. Ja, ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja, also gerade Jungs und dann im späteren die erwachsenen Männer wie du. Den bringt man ja erst recht bei, so nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also sich da erstmal zu erlauben, Gefühle zuzulassen und so an sein tiefes Inneres zu kommen. Allein das ist ja schon ein Prozess, der für dich dann auch sehr wertvoll war, dass wir den gegangen sind und du dich natürlich auch darauf eingelassen hast, diesen zu gehen. Ne? Ja, das war definitiv ein super, eine super Entscheidung. Ähm, besonders auch, weil ich immer ähm, eigentlich so einen guten Kontakt hatte mit mit, den, mit, mit meiner weiblichen Seite und und die eben die Unterdrückung glaube ich auch ein ziemlich ein großer ein, großes, ähm, ja, ein großer, großes Manko war oder ein, ein großes Hindernis ähm, das zu überwinden ähm, dass ich dass ich mich auch für diesen Teil ähm, oder für diesen ja, den Teil von mir öffne und, und ihn anerkenne ich vergleiche das auch immer gerne mit so einer Zwiebel, um da an den Kern ranzukommen. Da darf man ganz viele Schalen einfach abmachen und da geht man eine ganz leicht ab, dann gehen wir zwei ein bisschen schwieriger ab, dann darf man mal wieder durchatmen, ne? sodass einfach die Heilung geschieht, die zum höchsten aller Wohle zum jetzigen Zeitpunkt einfach auch dran ist. Und das braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit, statt mit dem, wie nennt man das, Brecheisen da durchzugehen, das bringt dann nicht die Standfestigkeit einfach. Ich glaube, das ist mit das, warum du heute so standfester stehst und einen unerschütterlichen Glauben auch an dich entwickelt hast. Ne? Ja, das schön. Du warst ja dann auch mit auf Bali dabei. Magst du da noch was mit unseren Teilnehmern hier teilen? Weil ich bin ja. immer wieder gefragt, was passiert denn da genau auf Bali und das ist so schwer in Worte zu fassen. Ich sage immer, es geschieht schon Heilung, wenn man nur einfach dort ist, aber vielleicht findest du mal ein paar Worte. Ja, gerne. Es war eine super, war eine super Zeit, eine super Entscheidung, da mitzufahren, obwohl ich anfangs eigentlich immer, ehrlich gesagt, abgeneigt war, auf Bali, nach Bali zu fahren, weil es mir nicht zu so touristisch war, aber... Dadurch, dass das Ressort, wo wir, wo du das Seminar organisiert hast, abgelegen ist und in einem ruhigen, sehr, sehr schönen und entspannenden Ort, weit weg von dem großen Trubel, war das doch eine ganz andere Erfahrung, als ich mir eigentlich so, als ich erwartet hat. Also die Erwartungshaltung war eigentlich war, war relativ positiv, würde ich sagen, weil ich wusste, dass es dass was anderes auf mich zukommt, als ich eigentlich, als mein Vorurteil war, anfangs noch. Aber wie ich dann einmal dort war, das war einfach allein schon in einem Ressort anzukommen und die, die der nette Empfang und, und die, und die super Stimmung dort und das, das Ambiente und, und, und das, die, die vielen Blumen und das Wasser, die, der die Springbrunnen und, und diese einfach diese, diese, diese relaxte, ja, dieses, dieses, dieses Wohlfühlgefühl, das man von Anfang an hatte, das war, das war schon, das war schon die Reise alleine wert. Mhm ganz zu schweigen dann, was mich dann im Seminar direkt erwartet hat. Ähm, ja, den Brief habe ich noch vergessen, der mir, der mir dann in meinem Zimmer, der auch mal in dem Zimmer auf mich gewartet hat. Ach ja, stimmt. Das war allein das war schon, schon super, dieses, dieses dieses persönliche, ja, dieses, dieses dieser Empfang einfach und, und dieses herzliche, ähm, diese, ja, diese, diese, dieses das gekümmert, das, was man, das man gemerkt hat von Anfang an, dass, dass sich jemand um einen kümmert und und dass man eigentlich schon mit dem, mit, dass man eigentlich mit dem Gedanken schon in das Seminar geht, dass es eigentlich nur erfolgreich sein kann. Mhm. Und, und was dann im Seminar natürlich passiert ist, das war noch was ganzes anderes. Das, ich dachte eigentlich eher, anfangs schon, wohl, ich, weil ich ja schon weiter war mit dem Programm und dann in, in der Akademie und, und weiter, und, und eigentlich dachte, dass ich eigentlich schon geheilt bin, <lacht> ähm, war, das dann, war das dann doch nochmal ein ganz anderes Level, was ich dann danach erreicht habe eben aufgrund der, der vielen super Übungen und Meditationen speziell und, und die, die Erfahrungen, die, ich, die wir dann gemacht haben, in, im Wasserfall dann alle gemeinsam zusammen, die, der Weg dahin und dann das, das Erlebnis darunter und die, ja, dieses, dieses, äh, dieses Metaphorische, oder was wir dann vorher schon äh, darüber gesprochen haben, dieses, dieses Reinigen und, und, und, und, und was dann nochmal vor Ort war an einer Erfahrung, wenn man darüber nachdenkt, dass man jetzt wirklich von, von allen Problemen und Sorgen befreit ist über die Kraft vom Wasser, das war super. Die, die Leute, die, die Teilnehmer waren, waren auch alle toll und dass, diese, die, dass wir uns da gleich da irgendwie gefunden haben und unsere Seelen sich berührt haben mit den, mit den Übungen, mit dem mit dem voreinander stehen und sich in die Augen zu schauen und, und dann zu, zu sehen, dass jeder für jeden da ist. Und, und dass man sich eigentlich schon vorher irgendwie kannte, das war, das war toll und, und da ja einfach über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich ich mach mich ich, ich öffne mich den anderen und bin da ganz, äh, bin da ganz ehrlich zu, zu mir selbst erstmal und dann auch zu den anderen Teilnehmern und dass jeder das so, so schön und, und, und, und, und fröhlich und auch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ja, dass das so eine, diese Offenheit einfach da war, mhm. sich um den, den einen um den um anderen zu kümmern und auch diese, ja, diese, diese Gemeinschaft, das war, das war sehr wohltuend und, und hat sich dann auch, glaube ich, auch auf, auf dich dann ähm, aus, positiv ausgeübt und, und dich inspiriert, ähm, weil das ja doch immer, immer wieder tolle, spontane Ideen von dir auf deiner Seite kamen. Ähm, jeden Tag war was anderes an Übungen, was wir gemacht haben. Auch der, auch der Ausflug mit den Delfinen und beim, während einem super Sonnenaufgang, ähm, obwohl es ein bisschen obwohl es wolkig war, aber es war trotzdem ein, ein super Erlebnis, damit mit den Fischerbooten da rauszufahren aufs Meer mhm. äh, und, und dann die Delfine zu erleben, wie sie sich ja, praktisch gefreut haben, dass wir, dass wir sie besuchen kommen. Ähm, mhm. das, war, das war alles super, alles inspirierend und ja, alles, alles war eigentlich perfekt und, und besser, als, als man sich vorstellen kann und ausmalen kann. Und ja, die, die Krönung war dann irgendwie, dann noch diese Wanderung auf den, auf den Vulkan, ähm, auch nochmal beim Sonnenaufgang und eben auch auf seine wieder ja, sich zu überwinden und zu sagen, ich stehe um vier Uhr in der Früh auf und, mhm. und gehe dann, geh dann den steilen und anstrengenden Weg hinauf, um, um, um an mein Ziel zu kommen und, und ja. Als Sieger oben anzukommen, ne? Ja, genau. Das macht ja ganz viel mit einem sowas. Das sind ja unvergessliche Erlebnisse. Ja, ja das, war, das war wunderschön. Und dann auch das zusammen mit, mit vielen Teilnehmern, die man, mhm. wenn man sich dann schon über die Tage unter, ausgetauscht hat und, und sich dann auch gegenseitig, untereinander unterstützt hat mhm. und, und, und gegenseitiges Verständnis hatte, wenn der eine mal nicht so schnell gehen konnte und einfach diese, ja. dieses Kollektivdenken da war und, ja. und, und die, diese Verbundenheit. Wenn man damit hochgegangen ist, jeder hat den Schmerz praktisch mit dem anderen geteilt und, und das auch. Wortwört, äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch die das Gewicht, äh, weil man sich, weil man dann die, ja, das Wasser geteilt hat oder die, das Essen und, und auch die, das Gewicht von den Rucksäcken. Hat man, das war einfach mhm. rund um rund um eine gelungene ein gelungener Ausflug in der Aktion. Ja, man hat da so ansatzweise auch mal gespürt, was es heißt, so eine kollektive, bedingungslose Verbundenheit zu spüren. So kann man es auch ausdrücken. Ne? Es gab kein Konkurrenzdenken oder irgendwas. Es war wirklich ein wunderbares Miteinander, was einfach diese Energie dort in dem Ressort auch ausmacht. Und dort hast du nicht nur noch ganz viele Themen losgelassen, sondern es war auch noch mit ein wichtiger Aspekt für dich, um noch mehr Klarheit zu bekommen für dein Herzensbusiness. Ne? Richtig? Ja, genau. Das haben wir ja vorher schon, glaube ich, ähm, im, im, oder während während der während des Bali-Aufenthalts haben wir, haben wir darüber gesprochen und, und sind wir, oder ich bin mir darüber schlüssig und, und, und, und äh, ja, einig mit mir selbst geworden, dass es, dass mein, wo mein Herzensbusiness oder mein Seelenplan mich hinführt in Zukunft und wo ich äh, Erfolg haben darf. Und das war klar in, in Sachen ähm, interkulturelle interkulturelle Partnerschaften mhm. und weil ich eben schon über ja, 15 Jahre lebe ich mittlerweile mit, mit äh, meiner Frau zusammen, die französisch-karibische Wurzeln hat und, äh, und bin auch schon seit über mittlerweile zehn Jahren oder knapp elf Jahre bin ich in, in nein, zwölf Jahren sind es eigentlich genau, äh, bin ich in Paris unterwegs mhm. ähm, beruflich und äh, ja da hat man einfach so viel in, so viele ähm, Über, Überschneidungen oder, oder Treffen mit, mit anderen Leuten aus anderen Kulturen und, und anderen äh, Ländern dass man dass ich das, das Wissen was ich was ich und die Erkenntnisse und Erfahrungen die ich mir da angeeignet haben konnte mit, ähm, dass ich die einfach weitergeben will und, und mhm. auch werde weil es, ähm, weil ich da glaube ich da es noch viele ja, da gibt's noch, da gibt's, da fehlt noch einiges an Informationen für, für in der heutigen Gesellschaft, dass man einfach dem anderen gegenüber mit einer gewissen Achtung und, und, und, und nur Respekt gegenübersteht und auch eine gewisse Kenntnis, weil jeder, oder speziell im beruflichen und auch im partnerschaftlichen, wird man einfach, oder im, im, im persönlichen Umfeld wird man, trifft man auf Leute, die man eigentlich denkt zu kennen oder vielleicht noch gar nicht kennt, aber, aber wenn man dann schon eine gewisse ähm, ja, ähm, Erfahrung oder, oder Informationen vermittelt bekommt, die einem helfen, ähm, den anderen besser zu verstehen, dann glaube ich, ist es sehr hilfreich und macht das Leben um einiges leichter. Absolut, das ist ja eine richtige Nische, die du da letzten Endes entdeckt hast mit deinem Herzenthema. Ne? Ja. Und es gibt eine Facebook-Gruppe. Ja. Magst du da noch was zu uns sagen, zur ja. Facebook-Gruppe? Gerne, ja. Es gibt bereits eine Facebook-Gruppe, die habe ich vor kurzem aufgemacht, die heißt äh, Erfülle Dir deine interkulturelle Traumpartnerschaft. Mhm. Und äh, da geht es eben darum, dass man, dass ich über meine Erfahrungen berichte und, und auch anhand von diversen Tipps und, und Übungen den Leuten näher bringe, wie man sich, wie man sich selbst erstmal ähm, besser erkennen lernt. Weil ich meiner Ansicht nach ist, das, ist die Basis, dass man eben erstmal ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt und sich nicht nur selbst als Person, sondern auch ähm, seine eigene Kultur besser kennenlernt mhm. oder besser kennt. Und, mhm. und indem man diesen Schritt macht, kann man dann auch da aufbauend darauf äh, besser die, die anderen Kulturen oder auch die anderen Kulturen sich dann einlassen mhm. und, und mit denen besser zusammenleben oder, oder zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und, und da habe ich eben so einen Schritt, ein paar mehrere Schrittprogramme entwickelt, mit dem ich dann diejenigen, die Interesse haben, da mit an die Hand nehme und, und, und sie dann dabei begleite, eben dieses sich, diese, diese, diese Traumpartnerschaft oder, oder dieses Bewusstsein anzueignen und, und dann erfolgreich ihr Leben im interkulturellen ähm, Umfeld zu, zu leben. Also diejenigen, die in einer Interkultur, hier ist eine Pflege die auch sich total für dieses Thema interessiert. <lacht> ähm, für diejenigen, die in einer interkulturellen Partnerschaft sind und da ja, wissen, wovon du redest, weil es die ein oder andere Herausforderung da einfach gibt, ist herzlich eingeladen, da in deine Gruppe zu kommen. Ne? Da bist du der Fachmann, der Experte zu und kannst da aus dem Nähkästchen plaudern und da wirklich weiterhelfen. Ne? Ähm, ich würde mal noch gerne ganz kurz darauf eingehen, weil das für dich, glaube ich, so etwas Besonderes war, wie wir deinen Seelenplan auch entdeckt haben und daraus dein Herzensbusiness, deinen Seelenberuf, wie auch immer man das jetzt nennen möchten, kreiert haben. Weil wir haben da ganz genau deine Lebensstory auch angeschaut. Ne? Also du hast ja nicht irgendetwas überlegt, was könnte ich machen, wo liegt mein Fabel? Weil mit den Überlegungen kann ich mich gut daran erinnern, warst du vorher schon unterwegs. Und da durfte ich dich auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken, dass wir wirklich mal ganz genau hinschauen was dein Ding ist, was dich ausmacht und alles andere damit reinpacken. Magst du da noch was teilen? Ja, herzlich gerne. Und es ging einfach. Es, es, die Lebensstory war eine super Übung, die Teil von deinem, von deinem dein Programm ist. Ähm, da durft man einfach noch mal, Da durfte ich einfach mal sehen über in zehn Jahresschritten, ähm, wie ich was so meine positiven und und, und negativen Erinnerungen und so. Ja, Erfahrungen waren was und, und, und dann eben anhand dieses, dieses roten Fadens, der sich dann über die Jahre entlang zieht, festzustellen, wo meine Berufung liegt. Und ähm, dadurch, dass ich eigentlich immer, also eigentlich schon immer als, als kleines Kind auch schon immer Kontakt hatte mit anderen, mit Menschen aus anderen Kulturen oder Freunde eigentlich aus jeden, äh, verschiedenen Nationalitäten hatte und immer eigentlich einen Umgang, der mir, der ist mir sehr, sehr leicht gefallen mich auch mich auf, auf, auf fremde und unter Anführungsstrichen einzulassen, mhm. ähm, hat es doch klar in die, in die Richtung, ist klar in die Richtung gegangen, dass ich, dass ich da irgendwas das machen will und, und speziell auch ähm, dass ich halt immer diese dass ich eigentlich immer schon, schon so eine ja so ein ähm, ja, so eine inneren äh, Stimme mir immer gesagt hat ich soll den, denen doch helfen denen es jetzt nicht, jetzt nicht so, so gut geht oder die sich die vielleicht so ein bisschen verloren sind und, und für mich waren halt oft die auch in der Schule diejenigen, die die, die deutsche Sprache vielleicht nicht so gut beherrscht haben, dann noch immer die Schwächeren, die ich, um die ich mich dann auch gekümmert habe. Oder mhm. generell auch neue, neue Klassenkameraden, die, die aus einer anderen Schule kamen oder wie auch immer. Also so die, die Hilfestellung generell war immer so, war immer sowas, was ich gerne machen wollte, oder was ich, wenn ich meine, natürlich irgendwie hingezogen habe, gefühlt habe. Dass ich, dass ich diejenigen, die jetzt irgendwie sozial vielleicht ein bisschen benachteiligt sind, dass ich denen äh, unter die Arme greife und, und ihnen und an die Hände nehme und, äh, und sie wieder irgendwie ja, mhm. integriere sozusagen. Ja. Das, das Leben erleichter, indem ich zumindest für sie da bin. Und, und wenn sie, ich dann, ich hatte damals immer, ich hatte immer einen Fre guten, großen Freundeskreis und, und dann sind halt irgendwann mal meine Freunde auch deren Freunde geworden. Und und generell war es einfach so, dass ich, dass ich immer, ich wollte immer was machen in meinem Leben, was, was irgendwie was Sinn macht. Und, und, und meine, mein Beruf, den ich dann gewählt habe und auch und mein Studium, war, hat für mich nie, hat sich zwar teilweise ab, ab und zu oder zu dem Zeitpunkt, wie ich es gewählt habe, sinnvoll angefühlt, aber es war dann nie irgendwie so die, so die, die, die, die Herzensaufgabe, die mhm. ich darin gesehen habe. Es ging immer. Es ging immer irgendwie auf, so zurück zum Sozialen und, und dann auch irgendwie zur, auch in Verbindung mit der mit der Natur, weil, weil ich denke, wenn, wenn man das irgendwie unter die, irgendwie unter, die, unter, unter ein Dach bekommt, dann macht es auf jeden Fall glücklicher, mhm. wenn man sich wieder zurückbegibt, so ein bisschen in die Natur und, und eben auch schaut, dass seine sozialen Bindungen alle in Ordnung sind. Mhm. Wie fühlt sich denn das für dich jetzt an, Martin? Sich so von der Armut im Hinblick aus Arm an Mut wegentwickelt zu haben, sein Herzensding entwickelt zu haben und jetzt da durchzustarten. Sich wirklich zu trauen, sein Herzensding zu machen und aufzuhören zu funktionieren in einem Job, der einen nicht erfüllt, der einen viel Energie kostet dann letzten Endes ja auch zu Disharmonien äh, führt. Wie fühlt sich das jetzt an, so das eigene Ding gefunden zu haben, Martin? Ja, es ist fantastisch. Also Es ist ein super geniale, super geniales Gefühl eigentlich, dass man weiß, dass man erstens, dass man, dass man was für sich und nur für sich ausgewählt hat und, und dass man auch erfolgreich sein wird, weil man eben die Unterstützung bekommt von deiner Seite und auch von den von den anderen Akademikerinnen, die in einem Programm sind. Da ist so eine gute Zusammenarbeit und so eine super Bindung da, dass man eben, ja, man kann eigentlich nur erfolgreich sein. Das ist ein super Gefühl. Und das Selbstvertrauen ist, wie gesagt, ist, ist, ist, ist da jetzt. Und, und, und der Mut, der ja auch eigentlich immer gefehlt hat. Ich war immer so eine Art, ja, so eine Art Mitläufer und, und habe mich immer den anderen angepasst. Ähm, weil ich weil ich eben nicht irgendwie auf, negativ auffallen wollte indem ich indem ich äh, was gemacht habe was was was sich für mich äh, gut anfühlt mhm. mhm. und ähm, ja und die Anerkennung habe ich dann eben jetzt bekommen indem ich indem ich erzählt habe meinen auch den Leuten die die mich immer die immer an mir gezweifelt haben oder mich belächelt haben und gesagt haben ja, du, Du kannst zwar was, aber du wirst nie irgendwie gut sein werden. Dann habe ich beweise jetzt das Gegenteil, indem ich sage, jetzt werde ich selbstständig und mache mich halt, arbeite an einem Thema, das bis jetzt oder an sich vielleicht kaum jemand dran gewagt hat. Mm. Und äh, ja, das ist so, so ein bisschen, ich springe da wieder aus über meinen Schatten und ähm, es fühlt sich einfach super an, da was Neues zu entwickeln. Das tut gut, ne? das tut einfach nur gut. Und auch, wenn man dann sieht, dass so nach und nach diejenigen, die einen kennen, die dann auch immer gezweifelt haben, dass sie dann auch so langsam neugierig werden und sagen, hey, was machst du denn da? Darf ich denn auch in deine Gruppe rein? Ne? Ja. Man ist ja auch als Frau eingeladen, zu dir in die Gruppe zu kommen. Ne? Oder beschränkst du dich nur auf Männer? Nee, es darf jeder der, jeder, der Interesse hat, darf kommen, egal ob Mann oder Frau, mhm. kann sich herzlich kann sich herzlich einladen oder kann der Gruppe, Gruppe beitreten. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden, der, der Interesse hat, weil es eben, glaube ich, sehr sinnvoll ist, dass man an seinem interkulturellen Bewusstsein arbeitet. Und, und da, wie gesagt, es, es macht die Sache so viel leichter, indem man zumindest ein bisschen was von anderen weiß und, und dann schon mit einer gewissen Grundausbildung auf sich, sich irgendwelche Beziehungen oder auf Beziehungen einlässt. Sehr schön, sehr schön. Unsere Zusammenarbeit ist ja noch nicht beendet. Es geht ja jetzt noch weiter. Da ne? setzen ja da noch einiges obendrauf. Und du hast ja jetzt schon ganz viel mit uns geteilt. Was sind denn so im Prinzip zusammengefasst so deine drei Perlen aus unserer bisherigen Zusammenarbeit? So, in drei kurzen Sätzen. So nach dem Motto, ein Mann, ein Wort. <lacht> Und dann schauen wir mal gleich noch, ihr Lieben, das wäre dann jetzt so der Zeitpunkt, wenn ihr noch Fragen habt, die Übertragung hier auf Facebook, das ist immer mit einer Verzögerung, dann schaue ich anschließend auch gerne noch ins Kommentarfeld rein, ob ich so ad hoc noch ein paar Fragen finde und dann gehen wir da auch noch drauf rein. Martin, deine drei Perlen. <lacht> um, ja, also erstens, ich, ich, ja, wir haben uns ja auch viel mit Glaubenssätzen beschäftigt und, und mhm. einer von meinen, von meinen äh, negativen Glaubenssätzen war immer so, ich bin nicht gut genug und und äh, ich, ich, ich, ich werde ja schwierig an mein Ziel kommen, weil ich es mir zu hoch gesetzt habe vielleicht, aber mhm. mittlerweile habe ich eben dieses Selbstbewusstsein und dieses Vertrauen, dass ich sagen kann, ähm, nichts ist unmöglich. Genau, sehr gut. Die, die erste, die wir alle sagen und die zweite <lacht> ist, ähm, ich, bin, ich bin gut genug oder ich, ich genüge. Mhm. Ähm, und die dritte, was soll ich eigentlich dritte sagen? Ja, ich, ich, bin, ich bin im Urvertrauen und und und ich habe ich hab eben diese, diese, diese, diese schöpferische Kraft, mir meine, meine, meine Realität so, so zu so zu kreieren, wie ich es wie ich mir gerne hätte. Und so ganz nach pippi Langstrumpf ein bisschen. Genau. Auch ein, eine von deinen Lieblingshelferinnen. Und ja, das das ist, einfach, das ist einfach toll, wenn man, das, wenn man das so sieht, sein Leben, dass man jeden Tag etwas Neues kreieren kann und, und nicht nur an seinem Herzensbusiness, sondern eben auch, dass man selbst der, der Schöpfer ist von, von seiner Wirklichkeit. Und, und das ist ein tolles Gefühl, weil alles geht von einem selbst aus und wenn man es steckt dann auch an, wenn man in positiver Energie ist. Und das ist ein ganz tolles, ganz tolles Gefühl. Danke dir. Man kommt von der Ohnmacht in die Macht und wird sich wirklich seiner wahren Größe und Stärke bewusst, dass das alles, was man sich denken kann, erträumen kann, dass wirklich alles möglich ist und zur Realität werden kann. Ne? Sehr schön, lieber Martin. Danke dir. So, jetzt schaue ich mal. Ich aktualisiere mal hier das Fenster. Und dann schauen wir mal, ob ihr Lieben, ob ihr noch Fragen habt. Hilge. Schreibt noch, Bali ist fantastisch, <lacht> liebe Monika. Ja, die Monika, die ist ja auch das nächste Mal auf Bali mit dabei. Hört sich alles fantastisch an. Die Christine ist mit dabei, der Thorsten ist mit dabei. Ich gucke jetzt mal noch, ob ich an Kommentare rankomme. Ob mir das hier gelingt. Ich sehe zwar, das sind mehrere Kommentare, als die ich jetzt sehe, aber komme ich jetzt irgendwie nicht ran. Okay. Gut, dann gehen wir im Nachhinein noch drauf ein. Also wenn ich im Nachhinein noch Kommentare finde, wenn ihr noch Fragen habt, dann sehr, sehr gerne noch reinschreiben. Wir schauen im Nachhinein drauf, beantworten die auch gerne. Und wenn du jetzt denkst, was der Martin hier hingekriegt hat, das kriege ich auch hin, weil du auch in einer Situation bist, wo ja, du so dem Burnout nahe bist oder in der Depression oder dich ohnmächtig auch äh, ausgeliefert fühlst in deinem Leben. Wie das bei mir früher ja auch alles war. Ich weiß nur zu gut, wie es Martin da auch ging. Und so ging es mir ja vor vielen, vielen Jahren auch so. Dann lade ich dich ein. Es postet jetzt jemand aus meinem Team einen Link hier noch rein. Wir haben einige Termine diese Woche hier noch mal freigeschaltet für eine kostenfreie Durchbruchsession das läuft so ab, dass erst jemand aus meinem Team mit dir spricht und mal genau hinschaut, wo so deine Knackpunkte sind und auch mal genau herausfindet, was wir für dich tun können. Und wenn dann wirklich absolut klar ist, dass ich dir helfen kann, dann sprechen wir beide auch face-to-face -face im vertraulichen Gespräch miteinander und schauen dann ganz genau, welche Schritte wir gemeinsam gehen können, damit auch du dann unerschütterlichen Glauben an dich entwickelst und genauso wie Martin einfach dein Herzensbusiness entwickelst, deinen Seelenplan entdeckst und in dein ideales Leben ganz nach deinem Herzen einfach auch durchstarten kannst. Ja, ihr Lieben, wir schicken euch. Ich aus dem Saarland, Martin aus Paris, ne? ja. ganz, ganz liebe Umarmung. Danke für dein Dabeisein und habt wirklich Mut Such dir einen Termin aus und komm zu uns in eine kostenfreie Durchbruchssession. Du siehst es an Martin, was sich da alles Positives in deinem Leben verändert. In diesem Sinne, alles Liebe, bis dahin, tschüss. Ciao und au revoir. Au revoir, A bientôt. Ein bisschen französisch kann ich doch auch noch. Ciao. Ciao.